Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Smarter Entwickeln Podcast. Heute mit einem Beitrag zur Blogparade des Projektmagazins zur PM-Welt 2018. Und die Frage war nach der Rolle des Projektleiters im Jahre 2030. Der Link zur Blogparade findet sich in den Shownotes und heißt www.projektmagazin.de schrägstrich 2017. In ihrer Frage fragt das Projektmagazin explizit, ob der Projektleiter zerrieben wird von agilen Rollenbildern. Da ist was dran. Viele Softwareentwicklung läuft nicht mehr als Projekt, sondern als Prozess. Von der User-Story bis zur laufenden Software helfen uns die agilen Prozesse und spulen routiniert Sprint nach Sprint ab. Dabei tauscht Scrum den Projektmanagement-Overhead durch Scrum-Overhead aus. Das Ziel eine große Software zu entwickeln, wird stark zerlegt und durch den Prozess geschleust. Feedback und Umsteuern inklusive. Aber um diesen Prozess bleiben große Teile des Projekts erhalten. Die typischen Klärungsprozesse bei Projektstart und der Einführungsprozess, die menschliche Seite inklusive Schulung, werden von Scrum nicht sonderlich gut abgedeckt. In diesem Rückzug auf Prozesse steckt für mich eine sehr positive Entwicklung. Prozesse fixieren Stärken und machen sie wiederholt abrufbar. So fixieren also die Fähigkeiten einer Organisation und machen uns dadurch unabhängiger von individueller Leistung. Prozesse sind normalerweise auch mit relativ wenig Overhead verbunden, weil wir einfach eingeübt haben, wer wann die Arbeit nach wem macht, auch wenn Scrum das noch nicht ganz wahrhaben will. Das Projektmagazin bejammert ein bisschen diese Entwicklung als Schwächung der Rolle des Projektmanagers. Dem will ich widersprechen. Es sind nämlich gerade die nicht mächtigen Teile seiner Arbeit, die der Projektmanager abgibt. Busywork, Fleißarbeit, automatisierbare Arbeit. Die Agilität in den Projekten ist durch diese unterste Ebene abgedeckt. Aber was ist mit der Business Agility? Wer kümmert sich hierum? Hier ist der Projektleiter mehr denn je gefragt. Die wuka welt bringt Unruhe und Unberechenbarkeit. Ein Feature, das heute wichtig war, ist morgen vielleicht unwichtig. Hier werden wir mit kürzeren Projekten gegensteuern, teilweise auch mit kleinerem Scope. Teilweise werden wir einfach lernen, schneller zu werden. Und dennoch wird die Unsicherheit steigen. Und hier sehe ich auch die Rolle des Projektleiters. Er muss aufpassen, dass die Projektziele nicht nur dem Worte nach, sondern dem Sinn nach erreicht werden. Und wenn die Außenwelt sich weiter dreht, während ein Projekt sich um sich selber dreht, ist er in der Verantwortung, hier die Übersicht zu behalten und Nachsteuerbedarf zu erkennen und dann auch nachzusteuern. Das verändert die Anforderungen an den Projektleiter. Statt Methodenkoffer wird Sinn und Verständnis fürs Geschäft gebraucht. Statt Verständnis für die Technik, die das Projekt zu nutzen versucht, (Fachwissen) wird erwartet, dass der Projektleiter Verständnis für das Problem hat, das gelöst werden soll. Die Businessseite. Statt das Projektziel dem Wort nachzuverfolgen, muss er den Geist des Projektzieles sehen und erreichen. Das hat Einfluss auf die Karriere zum Projektmanagement. Bisher ist Projektmanagement noch Einstieg in die Führung. Junge Fachkräfte dürfen hier ihre Zähne schärfen. Wenn sie es nicht gut können, kein Problem. Ein Projekt hat per Definition einen Anfang und ein Ende und dann berufen wir diese Person halt nie wieder zum Projektleiter. Wir haben sie nicht umsonst befördert und müssen sie danach degradieren. Nein, das geht von ganz alleine. Das mag aus Personalsicht okay sein, für das Projekt ist es nicht das Beste. Stattdessen werden erfahrene Führungskräfte gebraucht, die mindestens schon Teams geführt haben, die Geschäftssinn haben, die wissen, womit die Firma das Geld verdient und was die wirklichen Stellschrauben sind. Die aber auch schon mal Prozesse geführt haben und verantwortet haben, die also auch wissen, dass sie sich von Prozessen die Fleißarbeit abnehmen lassen können. Hier schließt sich dann der Kreis zu meinen Worten vorhin. In einer komplizierten Welt gilt es, einen guten Plan zu haben und diesen dann abzufahren. Also, erkannte Chancen zu nehmen und einen Plan zu machen, wie man diese nutzt und diesen Plan dann umzusetzen. Auf Englisch heißt das exploit. Aber exploit hat ein kleines Geschwister, das auch gerade erwachsen wird und das heißt explore. Chancen suchen und entdecken. Explore oder exploit? Komplexe oder komplizierte Probleme lösen, benötigt unterschiedliche Fähigkeiten und Herangehensweisen. Explorer muss suchen und Feedback einbauen. Exploit darf einen einmal gesetzten Plan einfach abfahren. Ein Projekt, das auf Exploit basiert, soll ein Geschäftsziel erreichen, in dem Features A, B und C implementiert werden. Ein Projekt, das auf Explorer basiert, soll ein Geschäftsziel erreichen und muss erstmal herausfinden, welches diese Features sind, inklusive Sackgassen, Irrwege, und Feedback. Das lässt sich nicht gut in Excel und MS Project vorplanen und daher ist es auch kein Verlust für den Projektleiter, dass die Methoden weniger wichtig werden. Der Projektleiter wird weiter gebraucht, aber er wird sich wandeln vom Verwalter zum Führer, vom Listenpfleger zum Sinngeber. Die Projektleitung muss mehr den Kunden und das Umfeld sehen als ihr eigenes Projekt und Prozesse im Allgemeinen und agile Rollen insbesondere sollte die Projektleitung nicht als Schwächung, sondern als Unterstützung sehen. Die Projektleitung wird nicht mehr gut als Einstieg in die Führung funktionieren, sondern Führungserfahrung voraussetzen. Soweit meine Gedanken zur Projektleitung 2030. Wenn man bedenkt, dass das noch zwölf Jahre hin sind und die ganze Smartphone-Revolution in den letzten zehn Jahren stattgefunden hat, dann glaube ich, dass meine Vorhersagen schon etwas früher eintreffen werden. Ich habe einfach Probleme, so weit in die Zukunft zu schauen. Ich finde...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 In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, Ihr Florian Kuhnke.